Komme ich hier wirklich... Warte, ich will kurz gucken, weil sie sagen, man soll die Shotgun hängen lassen. Ich will das kurz überprüfen. Ich würde ja hier rauskommen. Von hier aus kann ich ja weiter. Da ist zu, da ist der Fahrschuh. Mit dem Fahrschuh komme ich dahin. hin. Rechts ist zu. Ich habe da diese eine Hebebühne aber die Hebebühne kann ich ja nicht ah, ist zu. Okay, es kann sein, dass ich mich gelockt habe. Wenn ich noch Space habe, dann nehme ich noch die roten Pflanzen mit mal. Ich gehe kurz Inventar dampfen. Kein Platz. Das ist auch okay. Aber die Spinnen werde ich deswegen nicht besiegen. Die bleiben. Nur Backflip. Okay. Ich werde nicht speichern. Auch wenn wir die Chemikalie haben. Krieg okay, ich die zweite Chemikalie her? Ja. Das, das ist Moon. Und das ist Moon. Die zwei brauche ich für Waffen, dann habe ich noch drei Slots, das ist okay. Nächster Hinweis, ich komme sonst nicht wirklich drauf. Sehr funktioniert. Okay, das habe ich gemacht. Warum? Geh geradeaus. Ach, wenn die Pfeile russelt, ich mit der Seitentasche aus. Jetzt am Weg vor. Okay, ich brauche die kaputte Klinke jetzt. Und ich muss dahin, wo ich die Sequenz gesehen habe, dass er Hunter schickt. Okay, das heißt, wenn ich da bin, da ist ein Safe Room mit Inventar. Das heißt, da würde ich wieder speichern, dass ich da einen Checkpoint habe. Ich weiß, ich bin richtig lame, dass ich alles mit einem. Äh, mit alles mit dem Geil spiele, aber das ist mir egal. Ja, Scheiße, ich muss die Schrotflinte wieder abgeben, um hochzukommen, ja. Geht da rein. Das heißt, ich kann die Schrotflinten-Munition hier lassen weil ich keine Shotgun habe, momentan. Okay. Was ist jetzt doof? Ey, warte mal, die Shotgun muss ich... Nehme ich dann die Maschinenpistole mit. Brauche genau gleich wie Slots, aber ich habe sie halt als backup, falls was ist. Weil... Meine kleine Pistole ist einfach nicht so viel wert. Aber ich lasse das 100er Magazin mal so, wie es ist. Das ist doch so schade. Also das ist okay, dass ich unten die Shotgun nutzen kann, weil sie ist gut, vor allem gegen die Hunter, aber... Hm. Wo gehe ich jetzt genau hin? Ich gehe nach oben, da ist ein Inventar, ich kann hin. Ich kann einen. Diese eine Drama-Musik. Ah ja, Treppen. Stimmt, sorry. Ich bin da, rechts ist der Fahrstuhl, ich muss second floor... also muss ich den Fahrstuhl nehmen. Bei links komm ich... Warte mal... Jetzt kann ich den Hub laufen, den ich gerade gelaufen Da unten ist das Labor. Nein, kann ich nicht, weil da ein Fahrstuhl ist. Ja, doch, das war der Fahrstuhl, wo die Hunter aufgetaucht sind. Da habe ich ja nicht, dass ich zugreifen kann. Ich würde diesem Fahrstuhl halt Null vertrauen. Das wäre ein Riesenproblem für mich, diese Fahrstühle. Jedes Mal. Kommt so oft. Nebenbei, äh. beide, weil... Ich hab da vorhin eingeführt. Nicht so schlimm, wir müssen da raus. So, das ist wieder im Nachwuchstum Okay, jetzt komme ich da. Wir haben diese Szene gesehen. Jetzt komme ich da rein. Vorsichtig, falls Feinde da sind. Äh. Viel schlimmer. Wenn ich gescannt werde, kommen Hunter. Okay. Ein neues System. klingt hat ja immer gefehlt. Ja, jetzt, okay, jetzt, jetzt, jetzt. Es setzt sich langsam alles zusammen. Was genau bringt ich mir jetzt, dass ich da bin außer Moon? Mal Ah. Genau. Da war ja ein Mod... Was war das? Ich musste das Gemälde holen und ein... Ich glaube, das war im mittleren Stock. Weil unten war der Keller. Hier habe ich es jetzt nicht gesehen. Kann ich eigentlich runter? Ich hoffe, ich erwische den Hunter nicht. Hier drin sonst noch was. Ah, okay. Ah, ja, okay, ich weiß jetzt genau, wo wir sind wieder. gut entdeckt. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kommen jetzt Hunter. Äh, okay. Ja, Okay, ja, wieso nicht? Ich meine, ich dachte, ist da passiert mehr, aber okay. Möchte mich nicht beklagen. Ja, oh ja, ich gebe mal in die Mitte. Ich habe mir sicher, dass ich im Kontrollraum mit Zombie umgebracht habe. Karte. Ja, das ist der Modellraum. haben Schwachstellen. Alles klar. Wenn oben jetzt ein Hunter auftaucht, ist mir das egal. Hier unten nicht genau, Hier hat er noch ein Panzer gefällt Genau. Wenn wir fast eine Katze kommt, dass man da was sieht, deswegen mache ich mich. Nicht. Ein Schlüssel und ein Buch. Notiz über Geheimgang. Der unterirdische Gang, der unterirdische Gang zu dem Haus, in dem, ich, in dem Alexia und ich leben, ist schwer beschädigt. Ich werde keinen dieser Drecke, Dreckskelle gestatten, Alexia zu sehen. Aber ich kann auch den Tunnel nicht weiter benutzen, den der Pöbel aus dem Dorf angelegt hat. Oh ja, ich werde dieser Gefangenen eine Brücke bauen lassen. Es muss eine wunderbare Brücke werden, die Alexias Perfektion widerspiegelt. Natürlich muss sich alle Beteiligten nach der Fertigstellung der Brücke umbringen, damit niemand etwas von der Existenz unseres Anwesens weiß. Aber das geht schon in Ordnung. Ich habe kein Problem mit solchen Sachen. Sobald die Brücke fertig ist, werde ich den Ausgang zum Kanal zum Haus versperren. Der Eingang ist ohnehin durch den Dioramatrick versteckt, sodass die Abgeschiedenheit unseres Anwesens garantiert ist. Etwas schön in der Höhlung. Ich sammle drei Armeen, um den Weg zu öffnen. Muss ich diese drei Armee-Embleme von äh, unten holen vielleicht? Ah, guck mal, nach der Dezember. Die drei Embleme, ja eigentlich muss ich... Jetzt zum Ashford-Anwesen. Die Frage ist, ob ich da hinkomme. Ich glaube nicht. War mal. Ich stehe mitten im Laser, ich weiß Von da aus komme ich nicht raus. Komme ich raus? Komme ich raus? Komm mal raus. Ich muss dahin. hin. Müsste da eigentlich hinkommen? Ah, der Laser ist weg. Ich muss überlegen. Ich muss kurz die Map haben. Ich muss runter, dann die Leiter hoch. Also runter und komplett geradeaus. Da wäre aber noch ein Safety Room. Stimmt nicht, die Leiter geht nach unten. Dann komme ich da hin. Nein, okay. Runter am Lebenkopf vorbei, geradeaus. Ich frage mich gerade, ob diese Kameras gescriptet sind oder random auftauchen. Nein, falsch. die ernsthaft. Ich weiß, ich immer tief, mittel, machen, nicht hoch, äh, hoch, mittel, tief. Also von links nach rechts normal. Also von rechts nach links mit der Höhe. Jupp. Ich finde es cool, wenn dieser Guide halt nicht einfach die Lösung hinklatscht, sondern so sagt: Ja, du findest die Lösung da, dann vielleicht so, danach die schaue ich nach. Weil ich weiß nicht, wo sind. Das habe ich gemacht. Ah, okay, okay. Da, wo die ersten hunter sind. Also ich muss wieder runter. Ich kann die Shotgun mitnehmen. dem Fahrstuhl weg. Wenn ich nachher von oben komme und runter, muss man sich einen riesen Umweg machen. Die kann ich mal mitnehmen, noch. das ist grün, oder? Ja. <lacht> Long time no see, Chris. Wesker? Mutant Wesker. Still alive? <laughs> <laughs> What are you doing here? I came for Lexia. Who? An organization hired me to capture her. Wait! You attacked the island! And my sister. do <growers> <horsvs> <tosseign peas avecfendim sembredible> No idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Now, die. <coughs> Here's a little secret, Chris. I figured out that your sister is now in the Antarctic with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. <laughs> Alexia? Oh nein, einer von denen. Klappt das? Klappt das? Komm mal. Jawohl, oh. Ich hab's mir ausgerüstet, falls es nicht geht. Ich rüste sie direkt wieder weg. Ja, mach mal. Aber war mal. Wir wurden... Stimmt, er ist uns nachgeflogen. Er ist uns nachgeflogen. Wir waren in der Antarktis. Und wir haben von dem sind her Alexia ja, äh, da befreit. Das stimmt. Also nicht wir, aber er. Und als wir wegfahren wollten mit dem Schneemobil, hat er hat diese riesen Tentakeldinger losgelassen. Das stimmt. Ich habe das falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, das wäre noch hier gewesen. Aber ja, hier sind wir mit dem Flugzeug weg. Das nervt mich schon so lange, dass da ein Item liegt jetzt habe ich ja nicht herausgefunden, wie ich das so gefühlen Dieser kleine Wesker. Der eine lebt noch. Das ist Shotgun. Aber. Yes. Ich hätte die Shotgun doch holen sollen. Happy? Ah! Ich bin da, wo ich hin wollte. Aber wenn ich jetzt die Shotgun wieder verpasse, deswegen. Warte kurz. Ich gucke jetzt nach, ob ich da die Shotgun mitnehmen muss. Okay, er ist ganz am Ende. Ich habe jetzt die Passage gefunden mit nehmt die Shotgun, das ist ganz am Ende, was ich sage, nehmt die Shotgun. Okay, Wesker hat einen ziemlich geilen Tipp gegeben, aber bei der Alexia-Jagd hat er uns ignoriert. Ah, ich dachte gerade, wenn der bewegt sich noch. Das ich weiß, nicht. da unten es gibt. Nein, ist der einzige Weg. Da unten ist doch Giftgas. Ich wollte nämlich vorhin von dieser Seite kommen. Ich wollte nämlich vorhin runter und hier wieder hoch und hat nicht geklappt. Was ist das hier? Ah. Alles klar. Aber jetzt einfach mal, hier ist die beste Lösung. Mal ausprobieren, wo ich hinkomme. Ich weiß es wirklich nicht. Das finde ich jetzt nicht so geil. Prozent, ich dachte, das frisst so viel mehr momentan. Hier drin war ein Pistolenupgrade upgrade oder habe ich es mit Claire gemacht? Nee, ich glaube, Claire hatte die Waffe ja nie. Macht mal. Ah, Clement Alpha. at dies. Okay, was habe ich jetzt? Spezialpistole. Ja, okay. Verpasst. Kann ich jetzt mehr packen? Nein, natürlich nicht. Ja, ich Ich kann die Tür da oben aufmachen, aus irgendeinem Grund. Ah ne, warte mal, das ist der Fahrstuhl, ja. Oder? Ich hoffe, die Spezialpistole war es wert, aber, aber ich habe eine Trophäe gekriegt, also es ist schon mal... Was sagt ihr? Die Tür hier ist zu? Scheibe, ist auf der Etage. Was bin ich dann wieder hier? Hammer, ich habe beide Chemikalien. Wo kann ich die mischen? Ich habe beide Chemikalien jetzt. Oh, ich hatte Crystal-Gitling. Ich muss gucken, wo ich die Chemikalien mische. Ich hoffe gerade hart auf den Schlauch, sorry.